Khaled Drareni steht, wie nur wenige andere in Algerien, für den Mut journalistischer Unabhängigkeit. Khaled Drarenis Verhaftung verheißt nichts Gutes und spricht Bände über die Prioritäten der algerischen Regierung während der Corona-Krise. Thank <laughs> you.